So sehen diese schönen Prachtdinge aus. Super einfach. Ihr nehmt einfach 350 Gramm Mehl, das genaue Rezept wie immer unten unter diesem Video. Dazu füge ich noch ein bisschen Puderzucker, Hefewasser natürlich. Weshalb, warum und wie, erfahrt ihr rechts oben unter dem i. Und dann gebe ich hier noch ein bisschen Pflanzenmilch hinzu. Ich habe wieder geschaut, dass ich das Rezept vegan gestalte. Daher kommt jetzt Öl hinzu, alternativ könnt ihr natürlich auch Kuhmilch und Butter verwenden. Dann habe ich hier Zuckerrübensirup. Ihr könnt hier natürlich auch normalen Zucker nehmen. Ich finde, das gibt aber nochmal eine ganz andere Süße und wenn nachher noch die Schokolade drauf kommt, ist das sonst einfach wirklich zu much. So, dann ab in die Küchenmaschine. Ich habe ja hier meine Kenwood Cooking Chef, die war heute schon einige Male im Betrieb. Die schalte ich erstmal auf die niedrigste Stufe. Das ist immer am besten so für circa eine Minute. Ich habe übrigens auch die doppelte Menge gemacht, da bitte nicht wundern, aber das lohnt sich. Und die schmecken sogar, wenn ihr sie nicht mit Schokolade verziert. So, und nach der Minute stelle ich die Maschine höher auf Stufe 1 bei meiner Küchenmaschine und dann mixe ich das für ungefähr 10 bis 15 Minuten bei Weizenmehl, 5 bis 8 bei Dinkel. Hier ist das Ergebnis und das decke ich jetzt mit meinem Bienenwachstuch ab. Das habe ich kürzlich aufgefrischt. Wie das geht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Super einfach und echt unkompliziert. Die Veganer unter euch können ja einen Bienenwachs verwenden und das dann mit anderen Ölen auffrischen. So und ich habe übrigens den Teig zwischendurch umgefüllt und hier ist das Ergebnis richtig schön aufgegangen. Ich hatte ihn dann noch mal ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank gestellt, damit er schön fest wird und einfacher zu bearbeiten ist. Das ist kein Muss, aber ich finde gerade, wenn man auch neu mit dem Hefewasser anfängt, dann ist das ungewohnt, weil die Teige richtig schwimmen. Also die sind unheimlich weich und durch diesen kleinen Trick erleichtert ihr euch wirklich die Arbeit. So. Das sieht doch richtig schön aus. Nochmal ein bisschen kurz platt drücken. Und da ich ja die doppelte Menge gemacht habe, zerteile ich mir das Ganze erst einmal. Und ich kann euch wirklich empfehlen, das einmal auszuprobieren. Ihr könnt die ganz lang machen, wie so Grissinis oder auch kleiner. Für jeden ist da etwas dabei. Und wie gesagt, die lassen sich auch ganz wunderbar ohne Schokolade genießen und verzehren. Also richtig lecker. So. Ich fülle mir jetzt hier dieses kleine halbierte Stück ab. So. Und werde das jetzt ein bisschen ausräumen. Ich versuche die Form schon mal so ein bisschen eckig hinzubekommen. Ja, ich mache gleich mal eine andere Perspektive, dann könnt ihr das auch besser sehen. So. Nicht wundern übrigens, das war kurz vor Ostern und da habe ich Kresse angesehen. Das darf zu Ostern und auch sonst nicht fehlen. Wir essen das wirklich gerne. Das war von meinen Sprossengläsern, das ist diese Schale darunter. Wenn ich mal keine Sprossen mache, dann nutze ich das dann immer, um Kresse herzustellen, richtig lecker, auch so zwischendurch. So, ich rolle jetzt diesen Teig aus. Sollte er zu klebrig sein, dann könnt ihr selbstverständlich ein bisschen Mehl bestreuen. Ich finde aber, das klappt auch so ganz gut und ich versuche ihn so eckig wie möglich hinzubekommen. Und dann habe ich hier meinen Pizzaschneider und damit rolle ich mir jetzt so ganz kleine, feine Streifen mit und jetzt kommt es darauf an, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt die einfach so lassen und aufs Backblech geben, in der gewünschten Größe, wie ihr die haben wollt. Ich fand das ein bisschen pfiffiger, sie so ein bisschen zu drehen. Das habt ihr ja vorne gesehen. Das heißt, dadurch sind die ein bisschen handlicher und richtig schön anzufassen. Also ich mag das viel lieber als so diese eckigen Stangen, macht es aber wie ihr wollt. Und wenn ihr das nachbackt, schreibt mir unbedingt mit dem Hashtag Emma oder Emma auf Instagram oder Facebook. Ich bin total neugierig immer auf eure Kunstwerke. So, die ersten habe ich ein bisschen größer gelassen. Guckt mal, die sollten wie Grissinis werden. Und dann habe ich ein weiteres Backblech genommen, dann mit der Hälfte. Dazu habe ich die Stücke dann genommen, doppelt gelegt und dann einfach ein bisschen gedreht. So, und ich zeige euch gleich mal einen Trick, den ihr unbedingt anwenden solltet. Wichtig ist, macht das nicht zu stark, sonst reißt euch das. Und ich hatte dann zuerst die Herausforderung, dass die so ein bisschen gerollt sind auf dem Backblech. Deswegen, wenn ihr die dreht, packt sie erstmal auf die Arbeitsfläche, ich zeige euch gleich mal tatsächlich den Unterschied, rollen, rollen, rollen, ab auf die Arbeitsfläche zum Entspannen und erst dann gebt ihr das auf das Backblech. Ich zeige euch gleich auch mal, warum. Hier kann man das jetzt noch nicht so extrem sehen. So. Doch ja, schon so ein bisschen. Die rollen sich nämlich noch, das heißt, wenn ihr die aufs Backblech legt, dann werden die krumm und schief und ihr könnt die nicht schön miteinander legen. Hier bei denen, da könnt ihr es gut erkennen. So und wenn die dann im Ofen waren, so für 15-20 Minuten maximal eher so 10-15 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, lasst sie ein bisschen auskühlen und dann dürft ihr sie nach Herzenslust wirklich belegen. Ich habe drei verschiedene Schokoladensorten genommen. Einmal Weiße, vollmilch und zartbitter. Die Veganer nehmen dann natürlich die vegane Variante. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, an meine Osterhasen. Die habe ich ja mit so einem Himbeerpulver verziert. Hier. Das sind gefriergetrocknete Himbeeren, die waren zermatscht. Die habe ich dann über meine Gewürzmühle gemahlen. Und davon habe ich ein bisschen dann über diese Weißen rübergegeben. Die haben dann noch mal so eine ganz tolle fruchtige Säure gegeben. War echt lecker. Also probiert das unbedingt aus. Ihr könnt euch da verkünsteln und alles austesten, wie ihr das haben wollt. Also ganz nach eurem Geschmack. Ich habe die jetzt handlich klein gemacht. Ihr könnt die auch größer oder kleiner machen. Das bleibt wirklich euch überlassen. Und ich bin schon unheimlich gespannt auf eure Kommentare. Ich hatte euch ja das mit den Mikado-Stäben schon mal gesagt, da hatte ich einen Kommentar, der dann war mit, das geht gar nicht, das funktioniert nicht, das ist bestimmt unheimlich schwierig. Nein, das ist super einfach und deswegen zeige ich euch das Rezept. Ich möchte, dass ihr ganz viel mit dem Hefewasser ausprobiert. Richtig lecker. Hier habe ich jetzt Vollmilchschokolade. Und wie man diese kleinen Tütchen baut, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist dieses Osterhasen -Video. Auch wenn jetzt kein Ostern ist, ich verlinke euch das mal oben rechts, das könnt ihr nochmal anschauen. Und dann könnt ihr jetzt ganz wunderbar hier nochmal rumdekorieren. Mit heller und dunkler Schokolade gemischt, richtig toll und mal ganz ehrlich, sehen die nicht viel besser aus als die gekauften Stangen aus dem Supermarkt. Und wenn ihr das gegenrechnet. So, die Reste habe ich übrigens zu einer neuen Schokolade hier einmal gemacht, also hier kommt nichts weg im Hause Magians, hier ist das Ergebnis und auf eure bin ich schon sehr gespannt. Hier im Abspann seht ihr jetzt noch mal ein paar neue Videos für euch. Lasst es euch gut gehen, ich bin bald zurück, eure Emma.